Hasta la vista, Baby. Hallo und Willkommen zum ASMR-Video. Ich hoffe, ich kann euch ein wenig entspannen. Ein kleiner Saß von mir, denn wie ihr seid hier bei der Peter Lustig-YouTube-Kacke-Kooperation mit PC-Hacker PerrySauce und mir. Leider konnte Sheldon nicht einreichen, weshalb PC-Hacker eingesprungen ist. Also schaut auf jeden Fall bei Shadow vorbei, denn dort kommt sein Teil. Und schaut natürlich auch bei Perisource und PC-Hacker vorbei, denn alle sind in der Beschreibung verlinkt. Und dann viel Sassi-Schnenschen. Sie, Sie haben Ihren Schirm vergessen. Ja, ja, ja. ja. Danke! Danke! Ja, ja. Danke! Sehr ja liebenswürdig! Keine Ursache! Danke! Ah, Moment! Ja. Ich, ich, ich, ich Könntest du mal ja. Ja. Danke! Hey, hey! Ihr Paket! Danke! Guten Tag! Fahrkartenkontrolle! Darf ich mal bitte Ihre Fahrausweise sehen? Okay. Entschuldigung! Okay. Ach, Peterchen, schön, dass du mich besuchst. Aber Tante Ellie ist doch klar. Ah, ah. Aber sag mal, was machst du denn für das? Das Schlimmste war nur der Schreck, der Schreck, weißt du? Aber, aber, aber, aber, aber, aber. Guck dir das an. Da haben die richtig so mit dem. Natürlich. Nimm mir das ab, nimm mir das sofort ab. Ein Affe, Affe, Affe, ein Affe, Affe, Affe. Ein Affe, Affe, Affe. Aber Moment mal, Sie sagten da vorhin, das sei ein Affe, Affe, Affe, Schädel. Ja. Stellt euch vor, ihr hättet einen Affe, Affe, Affe Blick. Ihr fasstet hier, ich ne zerste hier hin, es macht Klick. Und mit einem Mal klick als Geschenk, als Tausch, sozusagen, als Geschenk, ein Menschen gegen den Hominiden. Danke. Ein ehrlicher Finder muss doch belohnt werden. Ein muss doch belohnt werden. Schönen Dank auch. Danke. Tschüss. Ich will die Schneckschnecke. Reihen soll sie in meinem Garten, Kristalle in meiner Nase und ich zitter dann vom. Oh, so, oh, so, hallo. Ich wollte euch sowieso etwas zeigen, nämlich meine neue Liste Beobachtungsstation. Ja, äh, hier ist ein Barometer, ein Thermosmeter, ein Hügungsmeter. Na, ja, was man so braucht zum Beobachtung. Und hier. Darauf bin ich besonders stolz. Das ist mein Land. Alles, was man dazu braucht, ist Gas. Und das ist ein Winkel, das beim Gas. Kommt, der ist ein Winkel, Ach! Ah. Gas wird angezeigt. Das hat. Gas. Das ist. geh rein. Und dann wieder aus. Ich glaube, ich träume und ja, nicht lustig. Sie sind durch den Wind. Sie haben sich fast wie dann der schi global. Bin ich ein Schall? Nicht bei mir. Wo Sie frisken? Nicht besonders. Sie stinken Dann Sorge. ich wissen mir selbst. Wie finden Sie das? Sie verpestet die Sonne. Frisken ja, die Sonne, oder so? Genau. Prima! Ja, Wind! Könnten hier könnten ihr Wind! unter einer dicken Bettdecke. Na, Blastung? Prima, prima! Das hier ist die ja. Lösung, Herr Lustig. Das Ding ist total umweltfreundlich. Hallo, hallo. Ist doch beklackt. Ne? Die Natur versucht mit allen Mitteln, den Nachbar aus seinem Garten zu vertreiben. <lacht> naja, wo war ich denn hier hingeblieben? Äh, ja, ja, ja, äh, hier. Ich saß hier, hier. Ein sehr interessantes Modell. Äh, ja. aber mega rüsslich. Hm? Sehr nützlich für verschiedene anwendungen äh, äh, ja, entschuldigt die lateinischen wörter äh, wir naturwissenschaftler benennen dinge nun mal lieber äh, äh, äh, bombus sus ja, das äh, unerwartete modell ist höchstwahrscheinlich ein ganz schnelles äh, ja aber ich glaube ich bleibe bei der bombus das ist ja das ist ein ganz ideales modell für mich vor allen dingen man kommt da leichter ran oh. Also die Bombus, das ist... Ja. Ihr wisst doch hoffentlich, dass es sich dabei um eine Hummel handelt, ne? Um eine Hummel, Erde. Ja, Bombus, die Hummel und das ist die Erde. Äh,